Das ist ungefähr das, was ich mir so gedacht habe, was wir machen. Die Sache wäre die gewesen, wenn wir heute Gäste gehabt hätten, die Windows-Rechner haben. Dann müssten wir auf den Windows-Rechnern vielleicht je nachdem ein paar Sachen mal machen. Du hast einen Windows-Rechner, das ist gut. Ich weiß nicht, ob ich, so lange, ob ich so eine lange Leitung habe, an der ich hänge. Du hast auch Windows-Rechner. Okay, super, dann ist das schön. Ähm, genau, also für alle, die einen Windows-Rechner haben, ist es jetzt wichtig, dass diese Leute ihre E-Mail-Adresse wissen und das Passwort wissen zu ihrem E-Mail-Account. Ansonsten kann man nämlich das, was, wir, was ich Ihnen als nächstes zeigen möchte oder euch zeigen möchte, könnt ihr sonst nicht durchführen. Also gehen wir mal davon aus, dass alle ihre E-Mail-Adresse kennen und auch das Passwort dazu wissen. Das ist schon mal sehr gut. Das zweite, was wir dann bräuchten, wäre einen relativ sauberen PC, der keine Schadsoftware hat, der uns daran hindert, irgendwas installieren zu können. Wenn also diese PCs da frei sind, ist das natürlich sehr schön. Ansonsten hätte ich da ein nettes Programm, was man nutzen kann, das heißt ADW-Cleaner. So, jetzt muss ich mal gucken, wo ich denn habe. Ich hatte mir doch ein paar Sachen, da ist der Thunderbird, wo ist der ADW-Cleaner, verschwunden. Sieht aus wie so ein kleiner Käfer. Ähm, das Programm ist ganz interessant, kann man drüber laufen lassen. Der PC wird dadurch sehr gut gereinigt. Schadsoftware ähm, verschwindet und der PC ist bereit für alle Schandtaten. Ansonsten brauchen wir Thunderbird. Die Installationsdatei sieht halt im Prinzip so aus bei windows Rechner, wie sie halt aussieht. Und wir brauchen das PGP for Win. Damit können wir dann ähm, loslegen. Also wir müssen zuerst mal Thunderbird runterladen. Wenn's, ähm, das findet man im Internet. Zum Beispiel ganz schnell über Google. Oder man kann auch was anderes nehmen. XQuick zum Beispiel ist eine interessante Suchmaschine, die, weil wir es von der Sicherheit her haben, uns auch nicht verfolgt und nicht weitergibt, was wir eingeben an Suchwünschen. Ähm, Na gut, letztlich kann ich mich nie etwas sicher machen, aber ich weiß, dass morgen die Sonne aufgeht. Ich vertraue einfach darauf, dass das, was die mir sagen, stimmt. Und da unten steht hier zehn Maßnahmen, wie XQuick ihre Privatsphäre schützt. Klicken Sie hier, die kann man sich dann alle mal durchlesen und dann sieht man schon, dass die das zumindest mal ernsthaft vorhaben und ernst meinen. Ja. Vielleicht kann ich jetzt, äh, bei der Planung von der Krypto-Party war auch ein Gespräch über alternative Suchmaschinen äh, noch ein Kapitel machen, ja, weil äh, äh, Google versucht ja schon, sich zu merken, ja, welches Gerät sucht da, welche Person sucht da und so. auch in der Lage, Verbindungen zwischen Geräten herzustellen, wenn man jetzt Smartphone, Tablet und, und, und, und, und den PC zu Hause nutzt. Ähm, deswegen sind jetzt alternative Suchmaschinen, ja, wie jetzt x DuckDuckGo und dergleichen, äh, in Mode. Ich äh, habe für die Leute, die es interessieren, einen Überblick dabei äh, über alternative Suchmaschinen auch auf dem Infopaket. Natürlich muss man sich, wenn man es ganz genau wissen will, bei jeder Suchmaschine die allgemeinen Geschäftsbedingungen angucken, weil irgend von irgendwas muss man ja leben. Das ist ganz klar. Ne? Also ich meine, vielleicht wird Werbung eingeblendet, vielleicht werden nur Teile der Daten erfasst. Das, also nochmal ganz, also ich meine, der Mensch steht nicht vom Brot rein irgendwo jetzt schon irgendwo ein Geschäftsmodell dahinter äh, stehen, aber man kann ja auch äh, sich in seinem Suchverhalten abwechseln und ruhig mal auf Public suchen, dann mal was auf DuckDuckDo, dann gerade noch Englischsprachen drauf oder so. Ähm, das ist aber gut auf dem Infopaket nochmal dargestellt, dass man selbst die Welt der alternativen Suchmaschine entdeckt. Ja. Und diese Schichten wie äh, äh, und äh, Das sagt man jetzt auf Anhieb äh, nichts. Äh, mir auch nicht. Ja, äh, ja. <lacht> wie waren wie war das? Eco, und das sagt mir nichts. Ja. Suchmaschinen? Ja. Achso, es sind Suchmaschinen. Na gut. Ja, das sagt mir jetzt doch nichts. Das scheint was Spezielles zu sein. Aber äh, Lehren und Lernen geht ja in eins, wie ja, die alten. Da können vielleicht in noch nochmal drüber, da können wir vielleicht Genau. Okay. Also wir nehmen halt eine Suchmaschine unseres Vertrauens und geben da einfach mal ein, Thunderbird Download und lassen die mal suchen. Dann gucken wir mal. Da sieht schon mal irgendwas Interessantes aus. Thunderbirdmail.de Gucken wir mal, was da kommt. Ob das die Seite ist, die ich mir wünsche. Ne, die war es jetzt gerade nicht. Gucken wir nochmal. Ich auch nochmal zurück, aber da sieht man schon mal das Symbol. Ähm, gucken wir mal. Da ist es, glaube ich. So, Genau, das ist die Seite, das ist auch original Mozilla.org, also nicht irgendeine Seite, die sagt, du kannst es runterladen, Lade aber nochmal ein anderes Programm runter oder irgendwas, sondern man kann es da direkt laden geht sehr schnell. Man klickt hier auf Thunderbird, kostenloser Download. Und dann ist es so, dass hier beim Thunderbird, der fragt hier, also der Firefox fragt hier, was ich damit machen will. Ich will die Datei speichern. Doch, bei Outlook, nur wenn es, ähm, ja bei Outlook geht es auch, das was wir machen. Aber das Problem ist, Outlook kostet Geld. Nicht jeder Outlook kostet Geld. Nicht jeder hat das Outlook und deswegen ist es sinnvoller, wenn wir das mit Thunderbird machen. Außerdem ist die Integration dieser Sicherheitseinrichtungen in Thunderbird super. Ja, aber mit Outlook habe ich nichts am Hut in dem Sinn. Weil es ist, genau, das Sache auch Microsoft-Lösung. Aber wie gesagt, der Punkt ist eher der, wenn wir, wenn wir hier zehn Leute haben, hat nicht jeder das Outlook. Das ist der Punkt. Und man kann nicht für jeden E-Mail-Client diese Sache hier zeigen. So, also wenn bei Firefox was runtergeladen wurde, dann zeigt das hier am grünen Pfeil an. Und dann, habe ich hier, dann kann ich hier im Prinzip direkt draufklicken. Ansonsten befindet sich das Ganze in dem Ordner Download. Und da habe ich auch nochmal den ADW-Cleaner. Da sieht man dieses Programm, was ich gesagt habe, mit dem man den PC schön putzen kann. Also hier ist unser Thunderbird. Wir klicken es doppelt an und dann fragt ob wir installieren wollen. Ich spreche das aber hier ab, weil ich es schon installiert habe. Sie an Ihren PCs installieren es und geben mir Rückmeldung, wenn es bei Ihnen soweit ist. Also wenn hier eine Meldung kommt, Benutzerkontensteuerung, sagen Sie ja. Natürlich wird hier jetzt eine Änderung an Ihrem PC durchgeführt. Wenn wir dem nicht zustimmen, können wir nicht installieren. Also stimmen wir dem zu. Ich mache aber nein. Jetzt wird das Ganze entpackt und das Programm installiert sich. Installiert es jemand mit? Ich versuche. Ich habe es schon installiert. Das dachte ich mir bei dir. <lacht> Installierst mit. Ja, ich bin dabei. Ja, genau. Ich meine... Wir haben zwar nur einen, aber das ist ja jetzt der praktische Teil. Und deshalb kann dieser praktische Teil auch etwas länger dauern. So ist das. Ja, wir führen die jetzt mal aus. Wohin? In den Stadtpark. Ja, genau. Aber ich weiß zwar nicht, wie ich das hier mit dem Clip jetzt kriegen, kriegen soll, aber... Ich stopf mir das jetzt einfach mal so in die Tasche, das Ersatzpenis, so, ähm, <lacht> so, ist Thunderbird jetzt installiert, was sagt es denn, das Programm? fertig, aber dann Und dann war es weg. Ja, jetzt muss es wieder Genau, jetzt kann man vielleicht mal gucken oder vielleicht noch einen Moment warten, weil das geht dann noch weiter. Ne, Extracting-Files ist schon okay. Das geht dann schon weiter. Ja, der ist noch nicht fertig. Ach so. Und jetzt auf Genau, also wenn jetzt nochmal die Benutzerkontensteuerung kommt oder irgendein Hinweis, dass man extrahieren will, dann weiter. Standard. Genau, als Standard. Kann ich da auch dann später meine Mails, die ich bei Outlook drin rüberziehen? Oder sind ja, der fragt jetzt zum Beispiel gleich, ob er aus Outlook oder Outlook Express oder aus dem Live-Mail oder Windows-Mail irgendwas rüberziehen soll. Ähm, das kann er machen, allerdings ähm, hat es den Nachteil, dass man dann nicht die E-Mails abrufen kann, weil er nur die E-Mails abholt, wie sie bisher da waren, aber die Einstellungen der Konten eben nicht mit übernimmt. Also, die zum Abrufen. Die Server, also den POP-Server, IMAP-Server, SMTP. Hole jetzt als die das nee, mache jetzt mal folgendes. Moment, was ja. kommt da? Ähm, darf ich mal. Ja, darfst du. Ähm, einfach ähm, das Häkchen raus und Integration überspringen. Du willst den ja jetzt mal nicht als Standard, sondern weil du das Outlook hast. Ja, also können wir das als Standard machen und reversieren. Ich will ja zwei Programme auf doof. Wir machen jetzt erstmal nur das eine Konto. Genau, so. So, jetzt fragt er, ob ihr ein Konto einrichten wollt über einen Anbieter, der da von denen vorgeschlagen wird. Da sagt man, nein danke, mein eigenes Konto verwenden. Verspringen meine existierende e mail adresse ja. Genau. Und jetzt gebt ihr da halt eure Adresse ein, Hund, Katze, Maus, at was weiß ich, tierheim.de. Und als Passwort Katzenklo. Also, oder so irgendwas ähnliches in der Art. Was das Gute an dem Thunderbird ist, weil wir das Thema SSL vorhin schon hatten. Der Sunderbird sucht automatisch nach den besten Einstellungen, auch was die Sicherheit anbelangt. Also das heißt, wenn ihr nachher euer Konto eingebt, dann zeigt er auch an, welche Server er nimmt und da sollte hinten dran auch ein SSL stehen. Oder TSL ist auch okay, TSL ist eine weiter eine, eine, eine, was Neueres als das SSL. Jetzt gibt es noch eine Sache, imap oder POP. Ja. Ähm, imap hat den Vorteil, dass wenn man noch ein Smartphone hat oder einen zweiten oder dritten PC und will, dass auf allen Geräten immer dasselbe an E-Mails drauf ist, dann nimmt man imap. Will man das nicht, weil man sagt, ich kriege Hunderttausende von, von E-Mails und mein Postfach ist dann zu klein nach drei Wochen, dann nimmt man lieber POP. Ähm, ich bevorzuge aber eher das imap und, und reinige öfters meinen Posteingang. Und leere auch meinen Papierkorb in Thunderbird. Ich und <lacht> genau. Also ich persönlich mag das iMAP, weil es hat den Vorteil, dass wenn mir jetzt hier mein PC runterfällt, dann muss ich nur wieder einen neuen PC mir besorgen, Thunderbird, und dann per iMap habe ich alles wieder da. Also hiermit übergehen Sie die Identifikation. Website oder Sonderbird, sagt der gerade. Seriöse Banken, Geschäfte und andere öffentlichen Seiten werden Sie nicht bitten, derartiges zu tun. Das ist aber die Piratenzeit. Ja, da musst du sagen, Sicherheits-Ausnahmeregel <lacht> bestätigen. Solitiert. In diesem besonderen Fall, ja. Ansonsten bei den anderen E-Mails bei Web.de oder wer bei Google einen Account hat oder bei T-Online, wird diese Meldung nicht kriegen. Da läuft es einfach durch. So, sind alle soweit, gibt es noch irgendwelche Fragen zur Installation? Okay. Sandra, was macht's? Funktioniert's? Lädt er auf? Passwort wird getestet. Was wird getestet? Ah. Konfiguration konnte nicht überprüft werden. Ist der Benutzername falsch? Genau, also das Passwort, muss das Passwort muss stimmen. Und bei der Piratenpartei ist es natürlich so, dass die Piratenpartei vielleicht nicht als ist Zufällig mein Passwort von der Piraten. Nee, das ah, ja, das, das ist, ist mein Piraten. Passwort von der Piraten. Nee, nee, nee, nee. nee, nee. Ich öffne mal mein Thunderbird, dann gucken wir mal, ich bin der Jach Pirat drin. Es liegt eventuell daran, dass der den Server auch nicht erkennt. Was ihr jetzt bei mir hier seht, ich habe da mehrere. Ja, das habe ich bei mir anders eingerichtet. Ja. Das ist bei mir Strato. Könnte man äh, einiges jetzt auf der Internet. aber Gerade bei, bei diesem äh, jetzt hochstandard jetzt automatischen SSL-Server hätte man einen aktuellen äh, Exkurs machen können, weil äh, Google und äh, noch wichtiger T online hat ja jetzt im März umgestellt. Ja, ja, also es war das war also, ja. gesagt, jetzt gibt es sichere E-Mails und so weiter. Und äh, das Einzige, was sie machen, sie stellen auf den SSL-Server um. Aber es ist trotzdem problematisch. Ist immer noch problematisch. Ja. Also ich meine problematisch jetzt im Sinne vom Praktischen. Weil wenn man umstellt einfach, dann haut es nicht immer hin, gerade wenn man T-Online-Kunde ist, weil bei T-Online verschiedene ähm, Server für den Empfang und für das Versenden gibt. Da gibt es zum Beispiel einen Pop-Mail und ein SMTP-Mail und ein Secure-Mail und ein Secure-Pop und secure imap Also völlig verschiedene Sachen. Und je nachdem, wenn man es dann umstellen will, dann funktioniert das eigene Passwort nicht mehr. Das heißt, man braucht dann seine Benutzerdaten. Von der Telekom muss sich dann da anmelden. In dem Kundensender muss dann in das E-Mail-Sender und muss dort ein Passwort erstellen. Weil die Telekom da eben ganz komisch arbeitet. Bei allen anderen geht es in der Regel sehr einfach, das Umstellen. Dabei muss man noch wissen, dass bis vor kurzem die Telekom sogar für SSL-Übermittlungen in dem Fall extra Geld verlangt hat. Ja, glaube, es, ist, es ist ja auch so, wie der Ingo vorhin gesagt hat, als sie fragte nach dem SSL, das ist eine Technik, die ist schon uralt. Und die hätten, hätten die schon vor Jahren einfach so nutzen können. Und jetzt kommen sie halt so an Geschüsse und sagen, äh, jetzt ist es aber unsicher und jetzt müsst ihr es aber schnell machen. Finde ich irgendwie etwas eigenartig, die Strategie. Ja, richtig. Also was man hier jetzt sieht, zum Beispiel bei mir, mein pirat läuft auf imap-strato.de. Und da, das ist also der Eingangsserver und der ist auch schon mit SSL, TLS verschlüsselt. Also da ist diese Verschlüsselung schon mal drin. Ebenso habe ich wohl auch bei meinen Postausgangsservern ist alles mit Sicherheit drin. Ja, bei, egal bei welchem Konto, habe ich die Sicherheit schon mit drin. So, was man hier noch sieht, ich habe halt hier auch mit dem E-Mail Client mehrere Konten, die ich da verwalte. Firmenkonten, private Konten, Piratenkonten und ein sicheres Konto. Bei mir habe ich das sichere Konto, mit dem ich Ihnen dann zeigen möchte, wie die Verschlüsselung funktioniert, ist das coole.s@coole.de. S steht für sicher. Das normale coole@coole coole ist dann weniger sicher. So, und hat es geklappt? Ich habe jetzt meine Web.de-E-Mail-Adresse genommen, die müsste jetzt funktionieren. So okay, das ist ja keine schlechte Idee. Das war es auch. Es sieht aus wie es Outlook. Ja, es ist eigentlich wie Outlook. Das Schöne ist, dass es nichts kostet und dass es halt in den letzten zehn Jahren, sage ich mal, sich vom Optischen her irgendwie kaum verändert hat. Also, wer bei Microsoft geblieben ist, der hatte halt unter Windows XP dieses Outlook Express. Dann ist er zu Vista gekommen, dann hatte er das Live-Mail. Dann ist er zu Windows 7, da heißt dann Windows Mail oder so. Und, oder, nee, das, Moment, diese, diese kostenlosen E-Mail-Clients, meine ich. Das ist dein Glück, aber Outlook kostet Geld. So, und wer dann da weitergegangen ist, von Windows 7 auf 8, der hat dann wieder ein E-Mail klein gekriegt, der heißt, ähm, dann kann ich euch mal zeigen, der sieht dann so aus, ist aber völlig fürchterlich und ich mag das Ding überhaupt nicht. Das ist dann das Teil hier, das ist das Outlook. So heißt Outlook unter Windows 8. Ähm, nur für alle Interessierten, es ist schlimm. Und was man sieht, es kommt auch nicht, ne? Doch, da kommt's ne? So, schick gemacht, ja. Ähm, tolle Oberfläche, aber wie gesagt, für einen Windows-Nutzer, der alle Systeme mitmacht, hat sich dann in den zehn Jahren schon viermal umorientieren müssen. Wer bei Thunderbird geblieben ist oder vielleicht beim gekauften Outlook, hat er da weniger Probleme. So, dann gehen wir da wieder raus. Wo war die Taste? Hier, so. Okay, gehen wir wieder zurück in Thunderbird. Hat er jetzt geladen, geht's? Sind die E-Mails da? Die E-Mails von, von dieser einen E-Mail-Adresse e sind jetzt da. Mhm. Ah, das ist doch herrlich. Genau, dann gucke ich mal, wie ich weitermachen wollte in meinem Programmchen. So, als nächstes installieren wir jetzt, laden wir noch ein Programm runter. Das heißt pgp for win Also das heißt, wir gehen wieder in unseren Firefox oder in den Internet Explorer oder in Opera oder in Safari für die Windows-Leute, für die Apple-Leute. Wie wäre es, wenn du jetzt einfach damit machst, wie ich es mache? Ja, weil dann weiß ich, dass es nachher so funktioniert, wie ich mir das gedacht habe, dass es bei dir funktioniert. Okay, so, also wir suchen dieses, ähm, wie hieß es jetzt noch mal? Ah, mit dem kleinen Bildschirm, da ist es. Also, gpg for winde gpg for win Genau, da können wir die holen, das ist die offizielle Seite, oder da unten, ja, können wir mal da runter, da habe ich die jetzt, genau, und da steht jetzt, das ist also die gpg4win.de und da ist dieser Download, und auch hier, wie bei Thunderbird, einfach hier runterladen, den oberen, den 221. Könnt ihr ja runterladen, schlade es jetzt mal nicht runter, ich habe schon runtergeladen. Achso. Die Ding-Mail ist jetzt nicht dabei, ne? Doch, es kommt noch. Achso, okay. Vielleicht ein Hinweis, dass genau auch GNU PG dabei ist. Mhm. Inhalt, aber würde ich jetzt hier nicht aufbauen, Ja, genau. Weil ich vorhin davon So, gucken wir mal, habe ich da noch was für Gut, ist es runtergeladen? Mhm. So, das ist die Dokumentation, okay, gut. Okay, wenn wir es haben, dann klicken wir das doppelt an und installieren. Ja, ist es da. Gut, dann warten wir mal, bis alle das geladen haben und starten. Genau. Wenn die Benutzerkontensteuerung kommt auf Ja. Und dann sieht es so aus hier, das Willkommensfenster. Willkommen bei der Installation von GPG for Win. Dann auf Weiter. Lizenzabkommen muss man natürlich immer wieder mit Weiter. So. Und jetzt würde ich das so machen, wie es da ist. Cleopatra, GPA, GPX und das GP4Win-Compendium. Kann man sich runterladen, wenn man das will, das Kompendium, um sich da noch mal einzulesen, die Sachen mit der Verschlüsselung. Und dann. Ja, das kann interessant sein. Was hast denn du für einen, was schlägt dann vor? GPR schlägt da nicht vor, aber GPGOL schlägt vor. Ja. Das OL ist für das Outlook. Ja, und das X ist für andere, soweit ich weiß. Also nimm aber mal so, wie ich es da hab also, OL nicht. Ja, mach's mal nett Gut, ich meine, du kannst, oder setz das Häkchen, wenn du mit Outlook das mal probieren willst. Ne? Dann mach das ruhig. Ne? Ja. Guck mal, was er da sagt. GPR, GNU Privacy Assistant, ein Programm zum Verwalten von Zertifikaten, welches für mehrere Plattformen verfügbar ist. Ah, bei, bei, bei, bei Smartphones, da gibt es die, die, die, die Weiterung zu, zu dieser K9-Mail. k ja. 9 mail ja, heißt APG, also genau umgekehrt. Okay. Ja, genau das, die stimmt. Die ja, das ja, genau. Klaus. So. Okay, wenn wir das haben, einfach auf Weiter. Ich mache jetzt hier, glaube ich, mal lieber nicht mehr mit, weil hab. ich es schon habe. Ich mache dann einen Abbruch. Was kommt dann jetzt noch, Interessantes? Noch mhm, okay. Hm? Jo, kann man wegklicken. Ist er fertig? so. Okay, gut. Ähm, wenn wir das haben kommen wir zum nächsten Teil also wir haben jetzt schon einiges vorbereitet so was wir jetzt brauchen ist dieses enigmail das ist die nächste komponente die wir benötigen und dieses enigmail erhalten wir So, also wir brauchen jetzt noch ein Programm, das Enigmail, das hilft uns dann eben zum Verschlüsseln auch. Ja. Ähm, sind halt ein paar Komponenten. Ähm, das kriegen wir unter Extras. Unter Thunderbird, unter Extras. Wenn die Leiste nicht da ist bei Thunderbird, ja, hast du die Leiste? Ist die Leiste da oder nicht? Die Leiste mit Datei bearbeiten an sich Navigation. Okay, dann mach folgendes. Klicke einfach hinter hinter einem dieser Reiter mit der rechten Maustaste und lass dir die Menüleiste zeigen. Ja, dann mach ich bearbeiten, dann dann mach ich Perfekt, genau, dann in Extras gehen, ja. in Extras, in Add-ons, so und jetzt gucken wir mal da rein, da steht Add-ons suchen oder unter Erweiterungen, kann man mal klicken. Bietet er dir an? Jo, Wenn er dir das anbietet, dann sag, ähm, einfügen oder, oder installieren. Genau. Richtig. Nee, ja, ich hab sowas auch. Hm, hm, hm. <lacht> genau, wir sind gut eingerichtet hier. Genau. Es kann sein, dass er sagt, man muss neu starten oder so irgendwas eventuell. Oder hat er es dann schon drin? Also mal abwarten, was er macht. Es ist schon so lange her. Wenn Thunderbird ah, exakt, also war das so, ja, so. Neu starten. Richtig. Also starten wir neu. Sprich, wir schließen Thunderbird und öffnen Thunderbird. Jetzt assistent willkommen. Sie den Assistenten verwenden? Ja, Moment, jetzt muss ich mal gucken. Und zwar habe ich nämlich hier was vorbereitet. Eine kleine PowerPoint-Präsentation ohne viel Schnickschnack. So. So, legen wir mal los. Ist das F5? Jo, subio. So. Genau. Ist das, das Bild, was du jetzt siehst? <lacht> Andere Farben. So, nee, okay, andere Farben. Super. Ja, bei mir ist halt schon Windows 8.1, ne, das ganz Neue, das hat ganz andere Farben. Ne, aber genau, es geht jetzt um den Inhalt und nicht um die Farben, bitte. Ähm, so, jetzt, also, er fragt dieser Assistent, möchten Sie von dem Assistenten, Geholfen bekommen, ja oder nein? Ich würde mal sagen, ja. Dann drücken wir auf weiter, unten rechts. Ähm, falsche Richtung. So, jetzt fragt er. Da unterscheide ich mich jetzt zum Ingo. Ich habe es jetzt mal anders gemacht. Er fragt, hier möchten Sie, dass standardmäßig alle ausgehenden Nachrichten unterschrieben werden. Ich habe gesagt, nein, ich möchte die Empfängerregeln festlegen, wann unterschrieben werden soll. Der Hintergrund ist einfach der, wenn ich mehrere E-Mail-Adressen habe, und ich mehrere Empfänger habe und die nicht alle ähm, diese Sachen kennen, kann es das sein, dass es die irritiert, dass die eventuell auch später vielleicht nicht entschlüsseln können, weil sie meinen Schlüssel nicht haben. Deswegen dachte ich mir, in dem Fall ist es vielleicht nicht ungünstig, wenn man es dann manuell macht. Sprich, dass man später beim Versenden sagt, jetzt bitte unterschreiben, jetzt bitte verschlüsseln. Man kann das aber später alles dann nochmal festlegen. Machen wir es mal so, wie ich es hier habe. Sagen wir mal, nein, ich möchte in Empfängerregeln festlegen, wann unterschrieben werden soll. Dann machen wir mal das Nächste. Herr Papier, möchten Sie die Einstellung anpassen, sodass OpenPGP besser funktionieren wird, ja oder nein? Wo, ja, klar. Das ist dann eine andere Sache, die ich habe. Sie, Sie haben bereits ein oder mehrere OpenPGP-Schlüssel. Sie können einen Ihrer Schlüssel verwenden auch. Nein, eben nicht. Nein. Moment, Moment, Moment, du bist viel zu weit. Du bist viel zu weit. Nein, du bist aber weiter. Du bist da nicht, wo ich bin. Geh mal zurück. Du musst gucken, wo ich bin. Also bitte alle zurück, jeder Schritt für Schritt. Nicht vor. Ich möchte in Empfängerregeln festlegen, wann verschlüsselt werden soll. Ja. Okay, dann auf weiter. Möchten Sie, dass standardmäßig alle ausgehenden Nachrichten unterschrieben werden? Moment, das war mal. Da war mal. So. Der Assistent kann, da bist du jetzt auch, siehst du, das ist nämlich genau der Punkt, deswegen immer gucken, was da ist, du hast wieder auf die Farben geguckt, stimmt's? <lacht> so, also es ist ganz wichtig, bitte daran halten, was ich da mache, so, also möchten Sie die Einstellung anpassen, dass es besser funktionieren wird, ja, machen wir mal weiter, So. Es konnte kein openpgp schlüssel gefunden werden. Also wer das eben noch nicht hat, der wird dann eben noch nichts finden. In dem Fall möchte ich ein neues Schlüsselpaar erzeugen. Ich habe aber einen, aber ich kann auch einen neuen erzeugen. Den würde nicht machen. In dem Fall vielleicht schon. Okay, dann machen wir es mal so, wenn du einen schon hast. Der behauptet das, aber das ist Google Mail. Das ist jetzt einfacher, aber morgen hat sie ein Chaos mit ihrem Schlüssel. Glaubt mal, noch hab schlüssel. schlüssel verwendet? Ich habe mal versucht, einen anzulegen, ah. das hat aber nicht funktioniert. Dann sagt doch, ich möchte ein neues Schlüsselpaar erzeugen, dann ja. probiert es. Na? Weil vielleicht haut es ja jetzt hin. Ich hoffe es. Gucken wir mal. Genau. Also ich möchte ein neues Schlüsselpaar erzeugen und dann wieder unten rechts auf Weiter. So, Sie benötigen ein Schlüsselpaar, um Nachrichten unterschreiben und verschlüsseln zu können. Ein Schlüsselpaar besteht aus einem öffentlichen und einem privaten. Ja, das ist gut. Ja. Gute Idee. Da steht jetzt im Prinzip noch mal als Erklärung das drin, was der Ingo gesagt hat, dass man halt die öffentlichen Schlüssel weitergeben muss und so weiter und so fort. Jetzt geht folgendes, da unten steht der Benutzer, das müsste dein E-Mail-Fach sein. Ja. Benutzer-ID. Und jetzt die Passphrase, dazu sollte man jetzt sich ein schönes Passwort ausdenken. Aber, das hatten wir vorhin auch schon gehabt, ein sicheres Passwort besteht nicht daraus, dass man den Namen seines Liebsten oder seines Lieblingssängers oder Sängerin nimmt oder den Gar seiner Frau oder der Hund, ist nämlich so eine Sache, verwendet jeder. Am besten macht man, sage mal, ein neues Kennwort, in dem man hingeht. Und macht vielleicht einen Satz, also zum Beispiel, ich esse gerne Himbeereis, 15 Kugeln am Tag. Und wenn ich davon die Anfangsbuchstaben in großen und kleinen mache, dann habe ich einen ziemlich verrückten Satz, den ich mir gut merken kann. Und damit habe ich einen guten Schlüssel, weil wenn man das so als Ganzes liest, dann würde da ziemlicher Blödsinn rauskommen. Ja, und so kann man hier dann auch einen Schlüssel machen. Ich habe mir auch einen Tonnen gemacht, extra für das, den ich hin und wieder mal vergesse. <lacht> aber da hoffen wir mal, dass das nachher jetzt nicht passiert. Also jetzt muss man sich was Gutes ausdenken. Also jetzt nicht Hund, Katze Maus, Franz, Fritz, Müller, Heinz. Ja, zum Beispiel, das wäre ein Wort. Ja, die genau. Die ich noch noch so immer. Die, die kannst auch. Brauchen. Kannst du auch. Ja, die aber Für die Intellektuellen unter uns, was auch nicht verkehrt ist, weil ja, sagen wir mal, die, die, äh, sagen wir mal, die bösen Hacker ja, äh, haben ja sozusagen Standardbücher zur Verfügung, die durchlaufen. Verschiedene Sprachen, ja, also zum Beispiel, ich esse gerne Eis und dann schreibst du Eis mit I-C-E, ja, oder schön prefer Eis oder so. Ja, wobei... Also das kannst du im Prinzip ja. bis, zur, äh, bis zum Baden ja, also, vergesst, Wobei jetzt noch mal, noch mal aber jetzt gerade kurz noch mal, ihr kommt gleich, gerade jetzt noch mal, gerade noch mal kurz zur Erklärung. Den Satz, den ich hatte, nicht als ganzen Satz hinschreiben, nur die Anfangsbuchstaben der Wörter. Ich vergesst, ja, genau. Also, also da kann ich einen Tipp geben und zwar einfach das Lieblingsbuch nehmen, was man so hat als, als Literatur. Dann einfach mal Seite 100 aufschlagen oder irgendeine andere Seite, die man sich gut merken kann. Und dann den ersten Absatz einfach jeden Buchstaben, an anderes also. Buchstaben, jedes Wort, einfach reinschreiben und dann hast du auch ein gutes Kennwort. Genau, also jetzt gucken wir mal alle in unser Lieblingsbuch, das haben wir alle dabei. Aber bei mir war es irgendwie ein Bilderbuch, ne? war blöd. <lacht> es war bei mir ein Bilderbuch Ja, und es hatte keine 100 Seiten. Okay, du kannst doch ein Komma reinmachen. Ja. Die Sache ist ja auch die, eben, dass diese Passphrase, dieses Sicherheitswort, dieses Passwort, dass es eben kein anderer erkennt oder erraten kann. Jedes Sonderzeichen ist da eventuell hilfreich, aber wie du sagst, man darf es natürlich dann nicht vergessen. Gut, Passwort bei jedem gesetzt, weil wir wollen ja jetzt, dass es dann funktioniert und dass es dann nicht so ist wie beim letzten Mal, dass es nicht funktioniert. Okay, supi, dann machen wir doch einfach mal. Bitte verwenden Sie eine die nur diese Zeichen enthält. Na gut, dann lassen wir es halt raus. Umlaute raus, <lacht> scharfes S raus. Ähm ja, Umlaute sind immer problematisch. Genau. Also das heißt, wenn der Absatz meines Lieblingsbuchs mit Ä anfängt... ne? Ändere dein Verhalten nicht, sprach er zu ihr. Das ist, nein, nein, das ist blöd. ist ne? Ja, natürlich, der NSA vor allen Dingen, der NSA. Richtig, die kennen sowas ja überhaupt nicht. Diese Banausen. So. Ja, ja, ja, also genau. Also je länger, desto besser. Aber wenn es zu lang ist, ist es natürlich auch wieder zu unübersichtlich. Ähm, bei WLAN-Schlüssel sagt man so, ab 16 Zeichen könnte man es nicht mehr knacken. Vielleicht ist es hier ähnlich, wenn man 16 Zeichen hat, dass man es nicht knacken kann. Aber ja, eben, je mehr, desto besser, desto länger braucht man, um es dann zu entschlüsseln. Ich weiß das, ja. Aber nur so unter Laborbedingungen, glaube ich. Na okay, anderes Thema aber. WPA-Schlüssel ist nicht unser Thema heute. Also gut, die Passphrase haben wir alle. Ja, bei 20 Leuten ist es klar, dass es so lange braucht. Ja, ist logisch. Ne? Richtig, genau. Und wenn Sie Fragen haben, Fragen stellen. Sofern Sie zum Thema passen, aber nichts mit WPA-Schlüsseln zu tun haben. Obwohl auch das ein Thema von hoher Sicherheit ist. <lacht> Geschafft. Perfekt. Okay, gucken wir mal, wie es weitergeht. So, Sie sind nun fast fertig. Wenn Sie auf die Schallfläche weiterklicken, wird der Assistent folgende Einstellung übernehmen. Also er erzeugt einen 2048-Bit-Open-PGP-Schlüssel gültig für fünf Jahre. Ja, yeah. also das ist doch schon mal was, damit kann man arbeiten. Dann aktiviere OpenPGP für Ihre E-Mail-Konten, dann Nachrichten standardmäßig haben wir, das waren jetzt unsere Einstellungen, wenn jetzt jemand was anderes geklickt hat, hat er da wohl was anderes. Also bei mir ist jetzt alles mal nicht standardmäßig, sondern dass wir es in der Hand haben, wann wir es machen. Alle empfohlenen Einstellungen der Anwendung anpassen. Das war nämlich das, wo du vorhin schon warst, ne? an dem Punkt. Das heißt, in dem Fall nach den fünf Jahren muss man sich auf jeden Fall einen komplett neuen ausdenken. Oder vielleicht verlängern. Oder verlängern. Das, das habe ich jetzt noch nicht ausprobieren können, weil ich auch noch nicht so lange damit arbeite. Ja. Aber wahrscheinlich kann man den verlängern. Okay. also das heißt man kann dann zwar selbst nicht verschlüsseln aber die anderen können es noch lesen oder was wie ist das dann ja ja ach so ah, alles klar stimmt okay du Richtig. Also... Ja, stimmt, dann kommen die alten E-Mails von vor sechs Jahren, habe ich doch was geschickt. Wie, was? Kann ich nicht entschlüsseln? Ist mir zu kryptisch. Okay, alles klar, machen wir mal weiter. So, jetzt steht hier auch nochmal Achtung, das Erzeugen eines Schlüssels kann mehrere Minuten dauern. Beenden Sie die Anwendung während dieser Zeit nicht. Ja, da der Zufallsgenerator von Aktivität auf den Rechnern abhängt, wird empfohlen zum Beispiel im Webbrowser aktiv zu surfen, um das... Ja. Erzeugen abgeschlossen. Genau. Dann haben wir diese Meldung, so wie hier. Ups, wo bin ich jetzt hingekommen? Ah, nee, das war wohl zeitgleich, war zeitgleich richtig herrlich. Also dann steht hier... Es wird dringend empfohlen, dass Sie nun ein Widerrufszertifikat für Ihren Schlüssel erzeugen. Dieses Zertifikat benötigen Sie, um Ihren Schlüssel bei Bedarf für ungültig zu erklären. Ähm, von daher ist es jetzt sinnvoll, meiner Meinung nach, wenn man das macht. Ja, und wichtig wissen, wo man denn hinspeichert, ähm, dass man den später auch findet. Deswegen ist es ganz interessant, wenn man sich vielleicht unter seine eigenen Dokumente jetzt vielleicht einen Ordner erstellt, der OpenPGP heißt und dann vielleicht Widerrufszertifikat und dann da rein dieses ähm, Widerrufszertifikat abspeichert. Oder vielleicht auch erstmal auf dem Desktop und dann später das an eine Stelle legt, wo man es wieder findet. Also ich habe alles, die Sachen auf dem Stick. Stick. Richtig genau. Das ist nämlich der Punkt, wenn der PC mal gehackt wird oder irgendwas, ne, man weiß, wer da Zugriff auf meine Daten dann hat. Deswegen ist es dann vielleicht ungünstig, wenn es auf dem PC liegt. Also sprich, diese Sachen auslagern auf dem Stick, aber vielleicht sogar noch einen zweiten Stick, weil ich habe auch schon mal Sticks gehabt, die nicht mehr gingen. Ja. Ähm, hat keine fünf Jahre gedauert. Kann die Dropbox legen. In die Dropbox kann man es auch legen, das ist sehr zu empfehlen, weil, ähm, ja, nee, sollte man also da gerade nicht hinlegen. Was für ein Container? Okay. Oder sowas wie Hierzu besuchen Sie weitere Veranstaltungen der Piraten aus Ludwigshafen. Oh das war äh, Zeitgründen, aber äh, in der Tat wäre das natürlich gerade hier bei dem Thema und auch beim Thema Piraten äh angebracht tatsächlich zu zeigen, halt wie man die äh, Festplatten oder Dateien. Äh, Genau. Okay, gespeichert. Moment, ich überlege gerade noch eine Passphrase, die ich mir den merken kann. Das ist ja jetzt ah. schon vergessen. Die, die letzte weiß ich jetzt noch. Die, die rückwärts ist ich jetzt lustig. Aber äh, jetzt machen wir mal da weiter. Ich muss eine Passphrase für den Widerrufsschlüssel mehr ausdenken, oder? Ja, dann machen wir. Nee. 3, nee. Nee, wenn nicht. Nee, wenn nicht. Please enter the passphrase to unlock the secret key genau. to open the so, certificate Mir fehlen einfach meine Kugelanbund-Vorpherren, ja, wenn dieses Passwort los ist. Wichtig ist ja, genau, stimmt. Das ist das nächste. Das genau. der Tresor. Richtig. Please enter the passphrase to unlock the okay. secret key for Genau. Aber da würde ich denselben nehmen. Nein. Dann kann ich denselben Oder? Nein, langsam, langsam. Okay. okay. So, ich erzeuge jetzt ein Widerrufszertifikat. Dazu benötige ich meinen privaten Schlüssel. Mhm. Den privaten Schlüssel kann ich nur benutzen, wenn ich das Kennwort eingebe. Richtig. Also ich, mit diesem Kennwort schalte ich nur meinen privaten Schlüssel frei, das steht ja auch da. Genau. Damit ich dieses Widerrufszertifikat erstellen kann. Ich, äh, dieser, dieser, dieses Kennwort, das ich da eingebe, hat mit dem Widerrufszertifikat eigentlich gar nichts zu tun. Du hast doch gerade eben deinen Schlüssel erstellt. Ja, soll ich das jetzt nochmal eingeben? Da hast du noch ein Kennwort ein? Ja. Das ist ins genau. Gut, das Kennwort. Genau. Sagte ich, genau. Also dasselbe Kennwort wieder eingeben. Gut. Richtig. Das ist selbe. Okay. Wenn das funktioniert hat, genau, kommt diese Meldung, ne? so wie sie da unten war. Ja. Oder so. Und dann sagen wir fertigstellen. Ja. So. Wenn wir jetzt Thunderbird öffnen. Genau. Und wir haben unsere Leiste oben, die wir uns vorhin geholt haben, dann steht da jetzt mehr drin. Datei bearbeiten, Ansicht, Navigation, Nachricht, OpenPGP. Und wenn man da drauf drückt auf das OpenPGP, dann gibt es da eine Option, die heißt, soweit ich weiß, Schlüssel anzeigen. Ja? OpenPGP, klickt da mal drauf und dann müsste was stehen mit Schlüssel anzeigen oder verwalten. Ja, genau, ne, ja, mal verwalten. ist da was drin? nö, drin. Da gibt es irgendwo ein Häkchen, wo man sagen kann: hier. Genau, richtig, das da. Jo, genau. Ist doch toll, der neue und der alte, der vielleicht nichts getaugt hat. Ja? Oder was? So, okay, das haben wir, also da sehen wir diese Schlüssel, das heißt, das ist wohl jetzt erfolgreich gelaufen, dann machen wir mal weiter, also jetzt können verschlüsselte E-Mails versandt werden, aber jetzt ist halt genau das, was der Ingo auch schon gesagt hat, damit das überhaupt jemand lesen kann, muss der Schlüssel an jemand anderes weitergegeben werden. Das kann man machen über Mail, darüber haben wir uns auch unterhalten, ist relativ unsicher, klar, weil der Übertragungsweg vielleicht nicht so toll ist oder wir nicht wissen, was passiert beim Provider, liest es da jemand mit, hackt sich da vielleicht jemand ein. Zweite Möglichkeit wäre per Datenträger, also man speichert ihn auf dem Stick, geht zum Bekannten und gibt ihm den Stick und dann kann der sich den öffentlichen Schlüssel laden. Wie das funktioniert, hier in den nächsten Schritten, also den Schlüssel per E-Mail weitergeben ist einfach ähm, in Datei. Also erst einen Schlüssel anklicken, dass der aktiv ist. Ja. Und dann in Datei. Schlüssel per Mail senden. Hm? Klick mal den Schlüssel an. Hab ich. Oder geh mal auf ähm, rechte Maustaste auf den Schlüssel, Schlüssel verwalten, Schlüssel anklicken. Ah, in der Datei. Öffentliche Schlüssel per E-Mail sind. Genau, und zwar nur den öffentlichen. Und dann nur den öffentlichen. Also wenn man versendet, dann nur den öffentlichen, nicht den privaten. Kein Fall. Ja, ja. Weil das war der Fehler, den ich auch gemacht habe. Zuerst. Ich habe erstmal alles versendet. Ne? Man probiert ja mal aus. Ne? Je mehr, desto besser. Aber hier in dem Fall ist es genau kontraproduktiv. Also nur den Öffentlichen. Und dann erscheint eine Mail, die sieht dann ungefähr so aus. Und oben rechts, oh, Moment, wieder falsch, da ist jetzt dieser Schlüssel. Das ist diese Datei, dieses ASC. Das ist unser Schlüssel, der Öffentliche. Na, hier, dann kommt so eine Mail und das ist es. Dann kann man hinschreiben, lieber Kulle. Da ist mein öffentlicher Schlüssel, dann kannst du meine Mails lesen, ja, wenn sie verschlüsselt sind. Ja? Da kann man auch normalerweise einstellen, dass man automatisch den öffentlichen Schlüssel mit Schindel Dass man was? Bei man das normalerweise einstellen, dass man sagt, wenn öffentlichen Schlüssel Das kann sein, ja. Ja, was ist die Frage. Ne, es ist halt die Frage, ob das dann sicher ist, wenn man es automatisch eben mitschickt. Ja. Okay, gut. Also dann genau. Also kann man ihn schicken, dann ist er automatisch drin. Ich habe es jetzt mal hier einfach nur das man sieht, wenn man ihn manuell versendet. Das wäre nämlich jetzt das Interessante, dass man jetzt vielleicht seinem Nachbar vielleicht diesen öffentlichen Schlüssel versendet, so dass dann Nachbar mit Nachbar sich mal auch eine verschlüsselte E-Mail senden kann. Aber in der Mangelung von Nachbarn geht es jetzt irgendwie nicht so. Also das wäre, das war nämlich der Sinn, warum ich das so jetzt machen will. Ja klar, logisch. Na, aber das wäre hier jetzt der Weg, was man machen kann. Auf dem Weg. So, das andere wäre, dass man den Schlüssel per USB-Stick versenden will. Möchten Sie auch private Schlüssel in die Datei? Nee, will ich eben nicht. Ja, also man muss es, du musst es jetzt nicht machen, außer du sendest dir die Mail selbst vielleicht. Dann siehst du, wie es ankommt. Ja, genau, das ist eine Möglichkeit. Richtig, genau. Öffentliche Schlüssel per USB versenden, dazu wieder in OpenPGP, Schlüssel verwalten, Datei exportieren, dann kommt diese Meldung und dann sagt man nur öffentliche Schlüssel exportieren, klicken und dann den Datenträger auswählen, also sprich meinen USB-Stick, den ich an PC angeschlossen habe. Wenn ich, denn also wenn ich jetzt den Schlüssel auf dem USB-Stick habe und hänge dann an PC dran, dann kommt hier unter Arbeitsplatz, erscheint dann der Wechseldatenträger, auf dem Wechseldatenträger ist der Schlüssel. Dann kann man hier auch noch mal sehen, dass da hinten ein Pub steht für Public, für öffentlich. Und dann kann man sagen, speichern, und dann wurde der erfolgreich gespeichert. So, Genau, also wenn man jetzt eine Mail erhält von seinem Nachbar, dann kann man eben den Schlüssel in Thunderbird einpflegen, dazu in Thunderbird die gesendete Mail öffnen und auch da dann den Schlüssel anklicken, dann wird auch der integriert. Das sieht dann so aus. Das ist halt schlecht von der Auflösung. Da war unser Schlüssel als Anhang. Dann klickt man hier drauf, dann steht hier OpenPGP-Schlüssel importieren. Und dann steht hier, ja, wenn man draufklickt, der Schlüssel wurde erfolgreich importiert. Ja. Also das wäre jetzt interessant, wenn wir Nachbarn hätten. Dann könnte man das mal probieren. Gut, wenn das gelaufen ist. Gehen wir mal weiter. Kommst du noch mit, Sandra? schon Ja, was einfach sagen, wenn du wo nicht mitkommst. Bei was geht's nicht? Bei allem. Bei allem. Okay, wir fangen nochmal von vorne an. Also ja. den Schlüssel geht es nicht nur an den Thorsten schicken, sondern auch an mich. Ja, aber bei dir ist er ja schon drin, der Öffentliche. Das heißt, wenn du an dich selbst jetzt eine Mail schickst und die verschlüsselt ist, wird die automatisch auch entschlüsselt, wenn du die Passphrase eingibst. Okay. Ja? insofern kannst du das selbst auch mal testen, ob das, wie das aussieht, wenn es bei jemand Fremden ankommt. Ja, können wir mal gucken. Machen wir mal, mal weiter. Genau. Was sonst nichts kommt. Ich glaube, das ist durcheinander. So, der Sanderberg ist komisch, das ist falsch rum. <lacht> Sanderberg ist komisch, das ist falsch rum. Okay, gut. Jetzt ja. habe ich einen anderen. Genau, genau da klickst du jetzt auf den Anhang mit der rechten Maustaste. Sie möchten folgende Datei öffnen. Öffnen mit Windows Private. Play. Nee, wenn nicht. Guck mal, ob da steht OpenPGP, E-Mail-Schlüssel oder, oder Schlüssel importieren. Andere. Klick mal auf den Schlüssel. Und, oder mit der rechten Maustaste. Ja, genau, sage ich doch die ganze Zeit. Das ist doch das, was hier steht. Sieht man recht schlecht, aber genau das ist es. Da. Und dann kommt genau das, richtig. Ja. Also was ich am PC immer sage, ist nutze deine Rechte. Also die rechte Maustaste mal, weil die hilft sehr viel. Ja. Okay. So, also machen wir mal weiter. Schlüssel wurden erfolgreich importiert. Ja, so. Wenn man jetzt so einen Schlüssel eben per Stick macht, ja, dann sieht es dann so aus, wenn es eingefügt ist. Na, Datei, dann, dann geht man wieder in seine Verwaltung, sagt bei Datei importieren, dann sucht man eben, wo ist denn dieser Schlüssel, wählt den aus, öffnet den an und dann ist auch hier der Schlüssel importiert. Ja, da das aber im Moment gerade keiner macht, bin ich jetzt hier etwas schneller durchgegangen. Ja. Was? Per USB? Ähm, nein, nein, nein, nein, nein. Moment, Moment, Moment. Macht, gucken wir mal, wie es da weitergeht. Ja? So. Also jetzt habt ihr Schlüssel versendet und eingepflegt. Entweder jetzt per Mail oder per USB-Stick. Gucken wir mal weiter. So, jetzt kann an den Empfänger eine verschlüsselte Mail gesendet werden, weil sich halt der, der öffentliche Schlüssel da befindet, wo er hin soll und da eben das dann zum Öffnen geht. Also, wie geht es jetzt? Versenden einer verschlüsselten E-Mail. Machen wir mal hier weiter. Wir machen es mal so, wie ich es habe. Ja, ja. Weil, wenn, was jetzt, wenn ihr jetzt mit euren Key-Servern kommt, weil die habe ich nicht drin bei mir, ja. dann kommen wir völlig durcheinander. Machen wir es mal so. Ja. Da wir vorhin gesagt haben, dass wir nicht automatisch verschlüsseln und unterschreiben, machen wir folgendes: Wir öffnen also jetzt mal Thunderbird in Verfassen, dann im Verfassenfenster in OpenPGP reinklicken und dann. Nachricht verschlüsseln, auswählen. Da geht jetzt so ein Fenster auf, so ein kleines. Und das Häkchen in Nachricht verschlüsseln. Dann auf OK. So. Wenn ich da jetzt eine Nachricht sende. Diese Nachricht ist verschlüsselt. Viel Spaß damit. Ja. Von an. Ihr könnt jetzt da einfach, du kannst auch mal an dich selbst senden, die Mail. Ja. Ja. Möglichkeit. Weil wenn das jetzt nicht geklappt hat, mit dem öffentlichen Schlüssel zu versenden an jemand anderes, mach's mal, schick mal an dich selbst. Ja? So, diese Nachricht verschlüsselt, viel Spaß damit. Gucken wir mal, wie die Nachricht... Dann fragt er den Schlüssel des Empfängers auswählen. Event ja, fragt er, dann nimmst du deinen eigenen Schlüssel mal. Ja. Da könnte jetzt auch der... Schlüssel von einem anderen sein und dann sieht im Prinzip die Mail so aus, wenn sie verschlüsselt ist. Ja? Sie haben weniger Schlüssel als Empfänger äh. <lacht> <lacht> so, die und sch Dann schmeißt den Torsten raus. Die raus aber das ist, ist nur symbolisch jetzt. <lacht> nicht wirklich, der Tosten darf ja noch bleiben. Der verschlüsselt immer so viel. So. Doch, er hat so verschlüsselt, weil du ja vorher das Häkchen gesetzt hattest. Ja. Probier mal folgendes: Ruf mal die E-Mail ab. Ruf mal ab, dass du deine E-Mails holst. Dann. Hm. So aus, die Mail kommt, Stimmt, warum klar? Weil bei dir der Schlüssel noch aktiv ist. Ne? Aber normalerweise, wenn du die jetzt an mich senden würdest, die Mail, guck mal, dann würde die im das Prinzip... Ich öfter. <lacht> genau, dann würde die jetzt so aussehen. Ja? Dann würde die jetzt so aussehen. Ja. So, gucken wir mal, was weiter passiert. Also der Empfänger enthält jetzt diese Mail. Und jetzt muss halt der Empfänger genau das Passwort auch eingeben für den öffentlichen Schlüssel. Die Mail wird dann entschlüsselt und ist damit lesbar. Dann gucken wir mal, ja genau, das war's und dann kommen wir jetzt wieder hier zum ganz praktischen Teil, schließen wir mal, gehen wir mal wieder in meinen Thunderbird, so. So, jetzt habe ich hier, gehen wir mal in so eine Mail rein. Hier ist jetzt eine Mail. Ja. So, guck mal dahin. Jetzt habe ich eine Mail geöffnet, die verschlüsselt ist. Die also sehr kryptisch ist, wo ich nicht erkennen kann, was da drin steht. Und jetzt muss ich eben meine Passphrase eingeben. Ja. Also... Halt, Moment, hat er nicht genommen, da muss ich da noch mal reinklicken. So, ja, das das. Ich eine neue <lacht> Da muss ich noch mal gucken, wo ich meine Passphase aufgeschrieben habe. Oder war das irgendeine andere, wo ich mal hatte? Das bin ich. Ja? Das war die einzige Nachricht, die da drin steht. Das bin ich. Also jetzt. Ha? Genau, und jetzt steht auch hier, dass die Nachricht entschlüsselt ist. Ja? Und insofern haben wir es jetzt geschafft, eine verschlüsselte Nachricht zu senden und eine empfangene auch wieder zu entschlüsseln. Nee, das Problem ist, dass die, die Öffnungszeit, wo du jetzt verschlüsselte E-Mails sehen kannst, das beträgt glaube ich so 15 Minuten, eine halbe Stunde, man kann das irgendwo einstellen, ähm, da muss man die wieder frisch eingeben. Also wenn ich jetzt meinen Laptop ausgeschaltet habe und stecke es auf die Seite und du nimmst das mit nach Hause und gehst dann da rein, dann kannst du die nicht öffnen. Ja? Das geht nicht. Ja? Du müsstest diesen Zettel hier mitnehmen, der da drin ist, dann ging's. So. Ja. Oder man hat halt Hund, man hat Hund Katze, Maus, ne? meine Frau heißt Sabine, ne? sieht man. Jetzt sagst du, ah, der hat bestimmt als Passwort den Namen von seiner Frau genommen. Würde aber nicht hinhauen. Ja. Was? Jo, klar. Es gibt immer wieder Möglichkeiten, wie man solche sicheren Sachen ausheben könnte. Ja, Okay. Also jetzt kam, könnten alle Teilnehmer noch mal sich ein paar Mails hin und her senden, um zu probieren, wie das funktioniert. Ja, haben genau, haben wir gemacht, ja, Bedingt. Bedingt. Okay, einfach noch mal probieren. Ähm. <lacht> so, jetzt. Warte mal, ich habe noch. Ja. So, was jetzt noch ein Nachteil ist, ist jetzt Folgendes: Wir haben zwar jetzt den Inhalt unserer Mails, den haben wir jetzt verschlüsselt, ja. Aber wenn wir jetzt einen Anhang senden, der ist nicht verschlüsselt. Der Anhang bleibt frei lesbar. Also ein PDF-Dokument oder ein Word-Dokument bleibt einfach frei. Dazu gibt es ein nettes Programm, das heißt 7-Zip oder 7-Zip. Ja, Sandra? Was? Noch irgendwas? Hilfe? Ich bin erwähnt. Okay, machen wir es mal. Gucken wir nachher vielleicht. Ja? Genau, dann machen wir mal mit dem weiter. Weil normalerweise, wenn wir jetzt einen Vortrag hätten und ich hier mehr Bewegungsfreiheit hätte, könnte ich auch mal gucken und dann könnte man schauen, was da Sache ist. Dann wären wir wahrscheinlich eh noch nicht so weit, wie wir jetzt schon sind. Jetzt gucken wir uns mal das mit dem 7-Zip an. Das ist eine Möglichkeit, eine kostenlose, wie man auch Anhänge verschlüsseln kann. Weiß ich jetzt nicht kann ich dir jetzt nicht sagen, komplett verschlüsselt. Ha? Was? Ich meine e komplett verschlüsselt. Die Anhänge auch? Ja. Also ich habe ja sagen, dass ist dass der Anhang ja, nicht nee, nee, mit s mime -MIM dann ja. genau. Aber das Verfahren habe ich halt nicht. Ja. Na, deswegen so. zeige ich mal. Kann das muss man nur genau, habe ich aber nicht. Okay. <lacht> weil du nämlich vorhin gesagt gemacht hast, weil ich, ja, ja. ist genau der Unterschied. Ne? Also von daher, diese 7 Zip kann man auch wieder runterladen. Oder ich zeige es euch einfach mal, was passiert, wenn man es hat. Ähm, ich mache jetzt mal ein neues Word-Dokument. Auch da nehme ich gerne die rechte Maustaste. Ähm, ich nenne es mal Hallo. Machen wir mal Hallo 4. So, jetzt schreibe ich da was rein. So, jetzt will ich das, was da drin steht, verschlüsseln, jetzt speichere ich das mal so ab, wie es da ist, ich sage speichern. So, da ist mein Dokument, also jetzt ist es noch quasi frei, wenn ich das jetzt als Anhang senden würde, wäre der Anhang frei, lesbar, jetzt mache ich es aber so, ich habe 7SIP schon installiert. Ich klicke mit der rechten Maustaste auf das Dokument, deswegen sagte ich vorhin auch, nutzt eure Rechte, gehe auf 7-Zip und sage zu einem Archiv hinzufügen. So, sieht jetzt alles noch relativ harmlos aus, aber hier gibt es eine Option, Passwort eingeben. Jetzt kann ich hier ein Passwort eingeben, ich mache jetzt mal ein ganz einfaches 1, 2, 3, 4, 5. Und muss es hier nochmal bestätigen und sage okay. Und jetzt ist es da hinten gelandet. Da habe ich es gerade eben gesehen. Na, wo ist es? Komm her. Na. wie jetzt nicht. Okay, wegen der Einstellung. Jetzt klicke ich das mal an. Und dann sagt er hier, ich finde kein Programm, was das öffnen kann. Also machen wir hier folgendes. Moment, dann Send ich, lege ich gerade mal kurz da rein. Okay, Moment. Jetzt tue ich das mal kurz, ähm, ich lösche es mal kurz. Das Original. So, da habe ich das hier. Jetzt mache ich die rechte Maustaste, gehe wieder in 7-Zip und sage, ähm, hier entpacken. Und jetzt will er wieder das Passwort haben. Das war 1, 2, 3, 4, 5. Ich sage OK. Jetzt steht hier oben Hallo 4, Doc X. Und dann habe ich wieder den Inhalt. Also das heißt, auch hier kann ich telefonisch zum Beispiel, wenn ich dem Heinz eine Mail schicke mit dem Anhang, sage ich, Heinz, hat da was drin, der Schlüssel ist bla bla bla bla, bla. vom Anhang, er schreibt sich das auf und dann kriegt er die Mail und kann dann auch den Inhalt dann entschlüsseln. Ja genau, das ist eine Idee, richtig, genau. So ist es, genau. Also so kann man Anhänge versenden. Jetzt noch ein Tipp, was noch interessant ist. Das wäre ähm, Startmail. Das ist ganz neu. Hat auch was mit diesem X-Quick zu tun. Ähm, gehen wir mal ins Netz. So, gehen wir mal auf Startmail. www.startmail.com Ja, stimmt, Starmail. Ah, stimmt, das kann auch sein. Das will ich aber gar nicht haben. www.startmail.com Soll ich das Richtige kriegen? Genau, das ist also auch von denjenigen, die Startpage haben und Xquick. Sprich, diese Firma ist in Holland. Und. Das ist jetzt noch in der Beta-Phase, da habe ich mich mal angemeldet, mache ich mal den Login für Beta-Tester. Ich weiß nicht, was das später kostet, aber da kann man auch auf einem einfachen Weg E-Mails verschlüsseln. So, jetzt kommt mein Passwort. Ich habe das Richtige. So. Ähm, jetzt kann ich hier im Prinzip, es ist noch in Englisch, soll dann auch in Deutsch kommen, kann ich hier jetzt eine E-Mail schreiben. Jetzt schreibe ich mal an Kulle.S. Oh. Okay. Jetzt. cooler. Punkt .s at Jo ja, da hat er sich schon gemerkt, nett, Subcheck, hallo, und jetzt kann ich auch hier sagen, encrypt this email, jetzt kann ich hier eine Frage eingeben an denjenigen, an den ich schicke. ja ähm, wäre zum Beispiel die Sache, welche Frage könnte man stellen, ähm, was trinke ich gerade und dann gebe ich an Spezi, ne? als Beispiel. Jeder, der im Raum ist, wüsste, dass ich gerade Spezi trinke. Man kann aber auch so Sachen machen vielleicht, welche Farben haben die Ampeln in Deutschland? Rot, Grün, Gelb, aber setze ich stand noch ein Komma, oder nicht? Oder, na, jetzt gebe ich mal eine Spezi und jetzt schreibe ich da halt was rein. Ja, gucken wir mal. So. Und jetzt mache ich einfach mal send. Ja, das ist ein Mail. Eine Mail. Punkt. Und? So, jetzt senden wir mal die Mail weg. So, jetzt gehe ich mal in mein Thunderbird, gucke mal, ob die Mail da schon ankommt. Da ist er schon. Encrypted E-Mail von Frank Kullmann. Start Mail.com klicke ich mal an. Jetzt habe ich hier einen Link, ich kann die jetzt natürlich nicht lesen, jetzt klicke ich aber mal auf den Link, gucken wir mal, was da passiert. Jo, answer the question, was habe ich getrunken, ich gebe mal Cola ein, hm, ging nicht, das war Spätsee. Und jetzt habe ich hier die Mail auch entschlüsselt. Gess, toll. Ich finde das klasse. Und was auch schön ist an dem Ganzen, obwohl ich jetzt als der Empfänger vielleicht kein Kunde bin dort bei Startmail, kann ich aber auch wieder antworten und kann ebenfalls eine neue Frage geben und dann zurückschreiben. Ist also eine ganz interessante Geschichte, sollte man vielleicht mal im Auge behalten. Die Firma, wie gesagt, sitzt in Holland und versucht wirklich alles Mögliche zu tun, dass es eben nichts nach Amerika wandert, von all den Sachen, die die machen, ich gehe jetzt trotzdem mal hier raus. Und dann gibt es eine Firma, die ich euch noch zeigen will, die vielleicht auch interessant ist, wenn es um E-Mail geht, wenn man sagt, hm, naja, so Thunderbird und diese ganzen Sachen und überhaupt und ich weiß ja nicht mit der Sicherheit, das wäre www.pusteo.de. <lacht> So, gucken wir mal, ob es kommt. Genau. Also könnte man sich mal angucken, die ganze Sache, was die hier machen. Die sind nach, die verschlüsseln halt eben auch. Es ist sogar so, dass die Rechnung anonymisiert kommt an den Eigner, das gar nicht dabei steht für ihren E-Mail-Account bla bla bla bla bla. Sondern, dass man einfach nur irgendwelche Zahlen da hat. Kostet ein Euro im Monat. Hat ein großes E-Mail-Fach. Und kann damit im Prinzip dann auch versenden. Ist vielleicht eine interessante Sache. Jo, dann wird... 1 Euro, Euro im Monat. Ja, habe ich ja gesagt. Sagte ich ja. Aber gut, ich wiederhole es nochmal. Ein Euro im Monat macht 12 im Jahr. Gut, dann würde ich sagen, dann war es das mal von meiner Warte aus soweit. Dann wünsche ich viel Spaß beim Schlüsseln und Entschlüsseln hofft, dass sie alle klarkommen, dass es genauso einfach und locker geht wie bei der Sandra. wir ja, haben mehrfach den äh, ja also Zenit ja zumindest mal gestreift ja, für heute Abend ja, wir haben einiges gelernt äh, E-Mail-Verschlüsselung dürfte kein größeres Problem mehr sein. Falls doch, ja, äh, haben wir natürlich noch mal äh, etwas Theorie vorbereitet, die man mit nach Hause nehmen kann, um sich das alles noch mal in Ruhe äh, zu Gemüte führen zu können. Ähm, das Thema Datensicherheit und Verschlüsselung ist, wenn man so will, ja, und auch aus Expertensicht natürlich, wie so vieles in der heutigen Welt, ein Fass ohne Boden. Oh, Entschuldigung, ja. Ähm, aus dem. Aus dem Thema kann man natürlich äh, quasi, äh, ein ganzes Semester an der Hochschule machen, ja, das können wir hier natürlich nicht. Aber wir haben natürlich ein äh, Infopaket, das ich kurz vorstelle, das jeder mit nach Hause nehmen kann. Äh, die angesprochenen Programme Thunderbird, Enigmail, äh, äh, pgp for win und so weiter sind da nicht enthalten. Jeder hat ja gemerkt, äh, man kann sich das leicht aus zuverlässigen Quellen im Internet besorgen. Ähm ja, also ich gehe kurz durch. Ja, wir haben, das ist ein kleiner Gag. Ja, also wir haben hier Musik. Ja, das ist ein Protestsong eines Singer-Songwriters, ja. äh, David Robix, der singt äh, einen Protestsong gegen Prism, also die weltweite Überwachung. Äh, ist eigentlich ein guter Song, der mir persönlich sehr gut gefällt. Also ich äh, spiele den jetzt nicht ab. Dann haben wir hier Texte. Das sind ähm, te te teilweise äh, Verlinkungen äh, bzw. Äh, PDFs von äh, internationalen Zeitungsartikeln ja, über die äh, NSA-Überwachung, über Geheimdienste als solche, ähm, ähm, also Besondere Artikel, die ein bisschen in die Tiefe gehen und, und eigentlich die, die, die, die, die ganze Tragweite des, des Problems äh, beleuchten. ja, Weil das ist ja jetzt, äh, das ist jetzt nicht, vor 2012 hat man hat noch man gesagt, ja äh, Hilfe, Facebook, die Datenkrage und Google, wer weiß, was die mit unseren Daten machen. Auf einmal ist es die eigene Regierung oder zumindest die amerikanische Regierung. Ich meine äh, die chinesische, die russische, die Regierung in Zimbabwe oder was weiß ich wo, wird auch nicht anders sein, aber es ist halt eben auch die eigene, was man ja natürlich äh, zumindest erahnen kann, wenn wir die Reaktionen der Politiker in Charge äh, mal näher in Augenschein nehmen. Texte, interessant, dann haben wir natürlich Videos, ja, das sind ähm, Beispielvideos, man findet im Netz eine ganze Menge, ja, also vermutlich... Äh, sind diese, in diesen Videos wird erklärt, wie verschlüssel ich E-Mails, wie verschlüssel ich meine Festplatte vielleicht, wie verschlüssel ich einen Ordner, an den Leute nicht rankommen sollen. Das ist mehr oder weniger gut erklärt. Das sind Beispielvideos, ob die Güte der Darstellung so gut ist wie jetzt beim Frank. Weiß ich nicht, mag ich bezweifeln, aber es hilft und man kann es von zu Hause aus äh, machen. Wir haben äh, unter den Texten auch äh, das Privacy Handbook der Piratenpartei, ja, das ja hier äh, von der Piratenpartei empfohlen wird. Ähm, und äh, hier ist was ganz Neues zum NSA-Skandal, das ist auch unter offener äh, Lizenz äh, erhältlich, also gegen Spende. Ich habe in dem Fall gespendet, für uns alle. Überwachtes Netz, Edward Snowden und der größte Überwachungsskandal der Geschichte. Das ist ein Essay und eine Essay- und Textesammlung ja, zu verschiedenen Aspekten der Überwachung. Ja, Die Schere im Kopf, wie, wie verändern Menschen ihr Verhalten, wenn sie überwacht werden und so weiter. Lektüre en masse und auch ein bisschen Unterhaltung mit Musik und Videos. Das heißt, zu Hause kann man an diesem Thema weiterarbeiten. Ein Aspekt wäre noch gewesen, wie verschlüssele ich meine E-Mails auf dem Smartphone. Aber da heute Abend niemand sein Smartphone von unseren neuen Besuchern dabei hat, oder vielleicht doch, Nein, äh, sparen wir uns dieses Thema. Ähm, das ist äh, ganz einfach, wenn man äh, erstmal verstanden hat, wie man mit Thunderbird und Enigmail umgeht oder einen Schlüssel, also beziehungsweise ein Schlüsselpaar erzeugt hat, dann ist es kein größeres Problem, auch seine E-Mails mit dem gleichen Schlüssel auf dem Smartphone ähm, eben äh, zu verschlüsseln und zu versenden. Das ist eigentlich das gleiche Prinzip. Das größte Problem, und es ist nicht wirklich ein Problem, ist die Übertragung des Schlüsselpaars vom heimischen PC auf sein Smartphone. Aber das ist einfach und wird auch noch mal erklärt, ähm, auf, dieser, auf diesem Infopaket. Dann bedanke ich mich recht herzlich an, bei unseren Vortragenden, ja, bei Ingo und bei Frank. Ich bedanke mich auch bei mir selbst und bei unseren Besuchern. Ich fand diesen Abend besonders schön, es hat mir gefallen und ich bin zuversichtlich, dass wir äh, genau so eine Veranstaltung häufiger in diesen schönen Hallen in Ludwigshafen äh, haben werden. Danke und äh, jetzt wollen wir den gemütlichen Teil an, äh, einleiten und vielleicht noch ein bisschen plaudern über das eine oder das andere. Dankeschön.